Der prominente Gast wird im Heißluftballon auf der Terrasse abgesetzt. Toll. Mir ist langweilig. Was? Mir ist langweilig. Achso, Rocky. Flieg eine Runde durchs Wohnzimmer. Tschüss. Warum sollte ich das tun? Ja, weil dir langweilig ist. Nein, mir ist langweilig, weil du hier oben den Hornchannel vorbereitest und ich sitze in Requisitenkeller mit Juanita und lutsche gelantine Würner. Weiß irgendjemand, dass du so eine fantastische Show planst? Äh, ja, äh, nee. Nee, da hast du recht. Nee, da habe ich Link. Was? Ihr braucht nur drauf zu klicken und dann seid ihr auf den Kai-Ray der guten Laune. Denn bald geht es los. Mit dem Kai-Channel. Ja. <lacht> Wir sehen euch. Ciao.